Ich freue mich, dass unser Staatssekretär Magnus Brunner heute den ersten Regionalflughafen von Österreich besucht und ihn gemeinsam mit uns als Eigentümer und mit der Wirtschaftslandesrätin unterstützt in der Frage, wie wir den Flughafen wieder zum Abheben bringen. Es sind wichtige Infrastrukturmaßnahmen hier getätigt worden, die wir wieder bedienen wollen. Wir brauchen Verbindungen, wir werden Verbindungen schaffen. Das ist das Tor in die weite Welt für Graz, für Südösterreich und ich bin guter Dinge, dass wir gemeinsam, vor allem auch mit Unterstützung des Bundes und des Landes für die Stadt Graz dieses Tor wieder weit öffnen können. Wir sind hier am Flughafen Graz in leeren Hallen, das ist natürlich sehr ungewöhnlich für einen Flughafen. Wir sind uns der Bedeutung des Flughafens für den Wirtschaftsstandort Graz, Steiermark insgesamt sehr bewusst. Das haben wir jetzt gerade auch besprochen. Wir haben im BMK eine Studie machen lassen, die auch die Wertschöpfung, die Arbeitsplätze, die am Luftverkehr, am Flugverkehr insgesamt hängen, dargestellt hat. Und Das ist sehr beeindruckend und für den Wirtschaftsstandort sehr bedeutend. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Staatssekretär Magnus Brunner hier am Flughafen Graz begrüßen können. Wir hatten die Möglichkeit, ihm das Betriebsgelände zu zeigen und mit ihm auch die aktuellen Herausforderungen der Corona-Zeit zu besprechen. Wir haben aber auch schon wieder vorausgedacht und haben beispielsweise über die Bahnverbindung hier zum Flughafen Graz mit ihm gesprochen oder auch über unser aktuelles Forschungsprojekt zum Thema autonomes Drohnenfliegen, also es sind viele Themen, die wir heute vorausschauend besprechen konnten und sind guter Dinge, dass wir in wenigen Monaten auch hier am Flughafen wieder vollere Hallen sehen können. Der Besuch des Herrn Staatssekretär und auch unserer Landesrätin ist für uns natürlich etwas sehr Schönes es ist ein Wichtiges. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es ein sehr klares Commitment zum Flughafen Graz und da freuen wir uns natürlich riesig.